Prognose? Also wo würdet ihr gerne sein, sagen wir in fünf Jahren, wie viel Prozent der Autos sollten elektrisch unterwegs sein? Kannst du da schon eine Prognose sagen?